Mein Leben hat vor 37 Jahren angefangen und ähm, vor ungefähr 20 Jahren dachte ich, dass äh, man einen Film darüber machen sollte und vor sechs Jahren habe ich die richtigen Personen kennengelernt. Dann hat es noch einige Jahre gedauert, bis wir alle Einzelheiten geklärt hatten und dann hat ein äh, dreimonatiger Kampf äh, angefangen um die Deutungshoheit äh, des Films im Voraus und jetzt sind wir mitten in der Deutungshoheit des Films im Nachhinein. Also ähm, es ist ein sehr, sehr langer äh, Weg gewesen. Ich habe oder hören, dass der Film voyeuristisch äh, wäre. Ähm, ich fand es interessant, das fand ich interessant, weil äh, normalerweise, als ja nicht, das wird ein äh, Voyeur gesagt, voyeuristisch, mit den die nicht möchte. Ähm, ich meine nicht, dass ich extrem viel von mir äh, preis und, äh, sie nehmen das Konto benutzen, was ich ihnen wollte äh, gehen. Und doch haben sie wirklich das best gemäht, für wahre film äh, herzustellen, auch von Einzelheiten, davon von Fiktion sind. Und, äh, das möchte wahrscheinlich äh, für den Zuschauer interessant, für das zu wollen, was dann nur wahre, was äh, richtig leben, was äh, erzählerische Freiheit aus von der Regie vom Schnitt. Wenn Sie im Film zum Beispiel sehen, wo ich überall äh, reingehe und äh, wieder rauskomme, und einmal habe ich, also was man in einem Spielfilm die Continuity äh, nennen würde, nämlich, äh, dass es äh, aneinander hängt, dass man weiß, äh, das war vorher und jenes war nachher oder geschieht nachher. Ähm, das ist so verwirrend im Film, weil sehr viel aneinander geschnitten wurde, was überhaupt nicht äh, chronologisch wirklich so passiert ist, wie die Champagnerflasche, die nicht von mir gekauft wurde. Äh, worden ist, aber die einen verschwenderischen Lebensstil darstellen soll. Aber es ist relativ einfach, den Film äh, zu... Ich kann sehr gut, glaube ich, mit dem Film leben, weil das, was ich sage und tue, das habe ich gestern gesehen, das ist wahr, richtig und dazu kann ich stehen. Und witzig ist es manchmal auch. Ich bin froh, dass äh, jetzt äh, dass ich seit gestern weiß, womit ich den Rest meines Lebens jetzt leben darf und ähm, der Weg dahin war lange und steinig, beschwerlich und mühsam und jetzt werden wir herausfinden, ob er sich wenigstens gelohnt hat und wo wir angekommen sind. Ganz, ganz zum Umfang weil es trotzdem auf mich relativ äh, zentriert aus So viel wie möglich äh, Leute, die ich zu Lützburg kenne und die äh, ich schätze, an den Film herabbringen, um zu wissen, was sie ähm, gelesen haben in ihrem Leben. Zum Beispiel macht Klimmer mit Sänger Band, den Mika Heinonen, der den ganzem Anfang gesagt äh, bei dem Satz, von dem ich leider wusste, wie ich in Englisch gesucht habe, dort dann GIF eh, wahrscheinlich geholt habe, gepitcht ging bis, bis an den Trailer. Eh, das sind Leute, die äh, großartig Sachen gelesen haben an über die sicherlich keinen Dokumentarfilm gemäht aber von denen ihr ne sollt wissen, dass das äh, so gut und das äh, wunderbar ich machen. Und größere Region äh, ist auch ein äh, Platz, wo in, zum Beispiel die äh, Engkirch, wo ich äh, spreche St. Paulin zu drehe, da geht quasi kein Litzewer hin. Und, äh, aber Trierer werden nicht erkennen, kennen. Äh, das Schloss, äh, das Leporello-Schloss zum, zum Schluss, wo äh, ich äh, das Statue so sie soll raufklammern, ähm, das ist Malberg, das liegt 20 Kilometer auf der anderen Seite von der Litzewoer-Grenze bis in, in der Bitburg und äh, da soll den unbedingt hinführen. Aber wenn es sich länger ähm, wenn von das dabei rauskommt, dann hätte es sich gelohnt.